Wie genial! Ich hab mich. Ich habe mich grad nicht in eine Fledermaus verwandelt. Okay, wir gehen in das gruselige Haus. Epischer Moment. Ich bin hier nicht alleine in dem Haus. Irgendjemand ist hier noch mit mir da. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Lego Worlds. Wir bauen diesmal auch wieder in unserem Wolkenhaus weiter. Aber auf jeden Fall will ich diese Folge noch ein bisschen dafür sorgen, dass wir nicht nur am Haus weiterarbeiten, sondern ein bisschen den sogenannten Gruselwald äh, erkunden und schauen, was da so alles gibt. Weil das habe ich bisher noch nie gemacht. Und das, ich finde es ganz interessant ja. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die Welt. 99%. Let's go! Und da sind wir wieder. Naja, der Ich hoffe, dass man mich dieses Mal ein bisschen besser hört. Und auch, dass der Ton auch relativ gut ist. Ja, da sind wir wieder. Und da ist wieder unsere. Was für unsere. Frau. Die Frau, die wir letztes Mal schon gesehen haben. Hallo. Und ja, wir sind letzte Folge ein bisschen weit gekommen. Wir haben hier unsere Toilette fertig gemacht. Hier ein bisschen Bad, hier ein bisschen Klo reinspringen. Und so reingespült werden. Dann haben wir den Hausflur ein bisschen gemacht. Und meine Idee war jetzt, dass wir hier eine Art, wie nennt sich das nochmal, Treppe hinbauen. Und damit wir unsere Treppe überhaupt bauen können, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir hier unser Bauwerkzeug wiederholen. Und dabei dieses, dieses Teil hier nehmen, das habe ich letztens in dem Tutorial gesehen. Das hier. Und das hier so quer einbauen. Dafür will ich jetzt aber nochmal schnell die Farbe ändern. Machen hier nämlich so Mittel-Nugat. Und starten hier gleich, würde ich sagen. Mit der Treppe. Hier habe ich mir gedacht, dass wir eventuell... Okay, eins machen wir noch. Äh, hier, äh, so einen kleinen Abstieg machen, dass man hier zum Beispiel... Äh, wie nennt sich das... Ach, ich bin so lost gerade. Äh, wie nennt sich das nochmal, wenn man... Also, ja, halt so eine Pause von der Treppe. Und langsam Müssten wir glaube ich die Höhe erreicht haben Kann man da jetzt hoch? Ja, sauber doch ähm, Nämlich nutzen wir jetzt hier nochmal unser Bauwerkzeug Und nehmen folgende Steine Nämlich diese hier Und wechseln nochmal die Farbe Und schon haben wir hier ein kleines bisschen schon unsere... Oh. Okay, ich glaube, da müssen wir ein bisschen ändern noch. Denn ich würde hier am liebsten noch ein kleines Fenster einbauen. Ja, das braucht's. Ein Fenster braucht's hier. Ja, das sieht doch schön. Ich finde, das sieht super aus. Was sagt ihr davon? Das hat jetzt so den Ausgleich mit geschafft. Das so... Wand einfach ein bisschen erweitert wird, dass es ein bisschen besser aussieht einfach. Sagt bitte, wie schon letzte Folge und vorletzte Folge gesagt, bitte Verbesserungsvorschläge, es würde mich sehr verbessern, äh, weil ich weiß natürlich nicht, wie das Ganze auf euch wirkt. So Auf mich wirkt halt gut, aber vielleicht habt ihr da andere Ansprüche. ich finde die Treppe die kann man jetzt so erstmal so stehen lassen ich will aber jetzt noch ganz schnell hier so und dann wollte ich vielleicht hier unten noch so eine oh shit. ähm noch so eine kleine Lampe reinbauen kleine Laterne die können wir hier unten reinstellen wenn sie nicht zu viel Geräusche macht ja gefällt mir gefällt mir so und das war meine Idee dass wir hier vielleicht einfach noch ein kleines bisschen hier noch am Haus weiterbauen, zum Beispiel die Wand weitermachen. Und ja. Dadurch, dass es so plump aussieht, könnte man noch eine Mini-Reihe von diesen Fenstern dahin machen. Hier. Ja, schaut doch besser aus. Schaut doch viel besser aus jetzt. Ich finde, das Besondere an Lego Worlds sind einfach die unbegrenzten Steine, die man hat. Weil man ist einfach wirklich unbegrenzt. Man hat kein Problem, welche Steine man hat. Und man kann auch ziemlich gut bauen lernen. Ich würde es feiern, hier so ein Klavier einfach hinzustellen und ein bisschen Piano spielen. Ja, da sieht man, wie gut ich spielen kann. Also mir gefällt hier so eine kleine Piano-Ecke hier. Instrumente können wir natürlich hinzufügen. Ah, und da ist sie schon. Die kleine Topfpflanze. Hier, Zimmerpflanzen. Ist doch super. Genau jetzt. Genau jetzt finde ich diese Dinge, die ich vorher nie gefunden habe. Die kommt hier unten rein. Also als innen sozusagen. Ja. Gefällt mir, gefällt mir. Und ich glaube, jetzt haben wir dann auch schon genug geschafft in dieser Folge. So, und jetzt... Komm, machen wir etwas Lustiges, was ich jetzt schon lange wieder machen wollte. Gehen wir auf den Bearbeiter und wählen hier etwas sehr Gruseliges aus. Ah, oh, Skelett geht auch, aber ich glaube, ich nehme heute den guten alten Vampir. Traik. Und schon sind wir auf unserem Besen. Die Steuerung bei Lego World ist tatsächlich ziemlich äh, abgefuckt. Und schon sind wir im gruseligen Wald angekommen. Oh, hier ist ein Haus! Leute, ich habe Angst. Ein Spinnenbrunnen, eine Zombiefrau, hallo Zombiefrau. Die Musik ist auf einmal schlagartig geändert und ein brudelnder Kessel. Dieser Wald ist wirklich verflucht. Ein gruseliger Brunnen. Was haben wir hier? Ein Grabstein. Sieht ja fast aus wie bei uns vor dem Haus. Hallo? Leg dich nicht mit Vampir an. Ich werde dich zerbeißen und zerfleischen. Da weckt schon die Musik und so. Weckt, der Weib erweckt schon so diesen Vampir in mir. Okay, wir gehen in das gruselige Haus. Diese Villa ist so lange ausverkauft. Sind wir sind wir mutig genug? Ich würde sagen, wir sind mutig genug, oder Leute? Wow, diese Stimmung ist echt super. Wie genial! Ich hab mich ich habe mich gerade nicht in eine Fledermaus verwandelt. Ich hab mich gerade nicht in eine Fledermaus verwandelt. Ich hab mich gerade echt in eine Fledermaus verwandelt, weil man hier oben stehen kann. Und die Welt betrachten kann. Epischer Moment. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Weil jetzt betreten wir das gruselige Haus. Und schon kann sie laufen, die, Fle die Fledermaus kann laufen. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme in diesem Monat einfach drei Folgen auf. Und jetzt gesellen wir uns hier in die Monster-Villa rein. Und schauen, wie es hier so aussieht. Wir gehen mal in First-Person-Modus. Okay, hier brennen auf jeden Fall die, die Töpfe. Ich war tatsächlich noch nie in dieser Villa drin. Es gab da immer nur ein geiles Set, das ich immer haben wollte. Aber das ist immer so 500 Euro gekostet. Ah, da sind die ganzen Fenster verriegelt. Und hier ist eine Treppe. Gehen wir hoch. Trauen wir uns? Da ist die Treppe. Erster Stock. Und hier können wir unterschreiben. Was passiert hier? Was passiert hier? Ah ne, wir sind wieder die Fledermaus. Okay, also auf jeden Fall ohne Lampe sieht man hier gar nicht. Da geht's noch hoch, aber hier haben wir Bilder. Ein Zombie. Frankenstein, die damals beste Lego-Figur. Totenköpfe an der Wand. Wen haben wir hier? Zombie-Lady, Vampir und den Werwolf. Das war auch eine der besten Minifiguren. Ey, ich bin runtergefallen. Das war tatsächlich einer der besten Minifiguren-Serien meiner Meinung nach mit den ganzen Horrorfiguren. Das war meiner Meinung nach wirklich die beste. Und wir klettern hier die Leiter hoch. Wir haben hier eine Truhe. Wir sind hier auf dem Dachboden. Was haben wir hier? Monster Attack Has you have Monster Attack Have you seen this ghost Gruselig Eine Schallplatte Eine Schallplatte muss natürlich in jedem Horrorfilm dabei sein, weil sie auf die einzige Art und Weise gruselig ist Wir haben hier eine Truhe Und die können wir öffnen Da am Umhang ist die Lampe Ich bin hier nicht alleine in dem Haus Irgendjemand ist hier noch mit mir da. Was haben wir hier? Schallplatten. Ah, hier ist nochmal ein Zeitungsartikel. Night out. Monster rock comes to town. Catch and zombie with the big prize. Äh, win win Über uns ist noch was. Da muss ich unbedingt hoch, aber ich weiß nicht wie. Gibt's hier irgendeinen Weg? Na, no, never mind. Wir gehen nochmal runter. Und raus hier. Drauf sind wir aus der Tür und jetzt verwandeln wir uns wieder in unsere Fledermaus und fliegen hier nochmal ganz hoch. Weil hier war ja ein Balkon mit so einer Truhe, habe ich vorhin gesehen. Kreis, runter, flieg runter. Und schon sind wir hier bei dieser Truhe, bei dieser magischen... Und schon haben wir anscheinend mehr Geld bekommen. Hier gibt es so, so viel zu entdecken. Allein in diesem Horrorwald da. Also ich finde es wirklich super. Und mit, und mit einer gruseligen Halloween Musik verabschiede ich mich heute von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war schön gruselig, finde ich. Wir sind noch ein bisschen am Haus weitergekommen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass, wirklich, wirklich, es euch gefallen. hat. Bitte schreibt doch wieder Verbesserungsvorschläge, wie schon gesagt. Um, und wir werden auf jeden Fall nächste Folge unter Umständen, sollte sie noch vor Halloween rauskommen, noch ein bisschen rumschauen, ob wir noch gruseliges Zeug finden. Und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Lego Worlds Folge 4, der Special Halloween Horror Folge. Na dann, bye bye!